Okay, mal gucken, ob wir sie finden. Die Kirche. Kirche in Magdala. So, kurz vor der Kirche ist gesperrt. Wir werden jetzt von der Eskorte dahin geleitet. Jawoll. Das ist geil. Krass. Ich denke auch. Zur rechten Zeit sind wir gekommen. Hinten kein Problem. Das, das hätten hätte wir nie gefunden. gefunden. Das, das hätten wir und da ist er. Ja, das ist er, da ist die Kirche. Jawohl. Quasi müssen wir ja... Klasse, genau. Da parken wir hier und laufen den Rest vor. Oh, wunderbar. Den hat... Gerade hoch, wo wir fahren? stell dich da, hat's gesagt, wenn wir das dürfen. Ich Mhm. Dann. am das ist Da kennst du ja aus. Das ich auch. Vorsicht, spielen die Kinder. Ja, wir haben aufgepasst. Okay. Da ist er. Na dann bin ich mal gespannt, ob wir es finden. Früher eine Kirche stand, also kann man ja mhm. nochmal Magdalena mäßig überlegen, wo hier die Ursprünge sind oder so. Ja, aber seit 500 Jahren steht dieses ordentliche Geschoss von Kirche hier in diesem ja, kleinen Dörfchen. Du ist. es super schön reingesucht. Dass da noch so viele Sachen versteckt sind, die man mhm. bisher... Alle übersehen haben. Was man einfach, wenn man vorbeiläuft, auch übersehen. Soll man noch ein bisschen mit drauf nehmen? Wir ja, hatten ja. letztens einen ordentlichen Hagel, das wäre vielleicht auch gehört, was er so durch hm. Deutschland zog. Da hat es auch ein Kirchenfenster zu hauen, aber zum Glück nicht so ein buntes. Ah. Also das fand ich echt krass. Direkt von der Seite? Sind, ja, das, da gehen wir dann hinten noch lang. Ach. Also dass der Schiefer wirklich auf der Empore lag, das fand ich erstaunlich. Also was für ein Druck da rein Aha. geschossen ist. Ja. Ja, und das finde ich auch erstaunlich. Das ist ja schon immer drin. Das ist schon heftig. Und ist die, Augenform, die Augenform ja. ist auch irgendwie. Ja. Schädelfraktal. Ja. <lacht> Boah. Ja. Boah, das habe ich bisher also, nur mal auf einem Das kenne ich auch noch nicht so. Das ist schon nicht aufgesetzt. ne? Das, ist schon, das kommt schon innen drin raus. Das ist als Stein mit rein Moment, ne? irgendwie wie so ein Tor in einer anderen Dimension, Irgendwas hat's schon, ne? Irgendwie auf jeden. Und genau gegenüber, hat sie gesagt gehabt, ist hier dieses Grab. Julius Theodor Wenzdorf. Aha. Hey. Das soll irgendwas mit Wagner zu tun haben. Das ist irgendwie gemeint letztens. Ja. Hm. Naja, haben wir es wieder.